Niemand wird mich dafür verurteilen können. Die Gesellschaft wird es mir danken, wenn ich so manch einem von euch sein Leben auf seinem Körper prügeln werde und treten werde. Plus mein kleines Schweizer Taschenmesser, das ich besitzen darf, dank Enzo. Hallo Enzo, grüß dich, SEK-Beamter, Thomas. Ja? Jetzt geht's runter. Jetzt geht's runter. Meine Mutter wird nicht vorzeitig sterben. Ihr werdet alle vorzeitig sterben, jeder einzelne von euch. Jetzt wird's rund gehen, aber sowas von! Ihr sterbt, alle sterben. Außer ich, ich werde nicht frühzeitig sterben. Ihr werdet frühzeitig sterben und ich bin der Grund dafür. Nein! <lacht> <lacht> Fuck.